Hallo und herzlich willkommen, ihr wundersamen, wie es heute halt mit draußen. Wir begrüßen euch. Es ist. Ja, du hast Zeit, recht. Also, ähm, ja. Aber, ja, ja, ja, ja. ja. Es ist ja mal Zeit für Kartoffelschnack. Heute mit der Introfolge von Lesung. Ganz genau. jetzt müsst ich eigentlich leise sein, Isa. Also, äh, mal eine kleine Anmerkung vorweg. In dieser Playlist sind wirklich nur Dinge drin, die für uns erstellt wurden. Andere Leute sind nicht drin. Aus Ich glaube, das hört man das nicht so sich glaub. glaube ich ja. Keine Antwort. Egal. Ja, ich glaube, das hört man nicht so wirklich, ja. Also falls du es nicht gehört hast, ist es nicht schlimm. Ich habe nur erzählt. Ja. So. Uh, ja. Alles Wichtige steht natürlich in diesem wunderbaren Buch hier drin. <lacht> Unser schlaues Buch, das noch keinen Namen hat. Ja. Und äh, ja, was ist Psst Lesung eigentlich? Also Psst Lesung wird mit 3s geschrieben und deswegen ist das Problem, dass manche Mikrofone, das ich aufzeichnen, was denken, das ist ein Störgeräusch. Mhm. Die Geräusch sie eingebaute äh, zeichnet das nicht. Manche können das, manche nicht. Mhm. Und äh, ja, je nachdem, welches Mikrofon wir gerade benutzen, haben wir dem das Problem oder nicht. Also bei dem Und deswegen ja, glaube ich, klappt das gut. Das äh, weiß ich nicht, das sehen wir dann. Ja. Und äh, hier bei Pst Lesung werden eben für dich von Amateuren Geschichten äh, Ge und Gedichte äh, vorgelesen. Mhm. Ja, äh, die meisten äh, davon äh, sind hier zum ersten Mal veröffentlicht worden. Ja. Mhm. Die stammen entweder aus der Feder von Eisenkessel oder von anderen äh, Leuten, die was geschrieben haben im Laufe der Zeit. Die haben es unter auch selbst geschrieben und selbst vorgetragen, oder aber lassen es für uns vortragen. Gibt es ja alles. Und wenn du das möchtest, kannst du das natürlich auch gerne tun. Genau, schick uns gerne deine Geschichten, wir schauen uns die an, schauen, ob das zu uns passt, vom Themenbereich her oder von, von der Verrücktheit her. Und, und dann können wir das gerne für dich einlesen oder mit dir einlesen. Ja, wie, wie du möchtest. Oder du liest das I.O. chicks ist das fertige, äh, ja, das fünf, fünf natürlich auch, das ist... wenn du das willst. Wie, wie auch immer es dir beliebt. Wir freuen uns auf alle Fälle, wenn wir damit ein paar kreative Wörterschmiede ja, mit einbeziehen können. Genau, das wäre eine schöne Sache. Ja. Ja, Lesungen natürlich, die nicht jugendfrei sind, werden dementsprechend gekennzeichnet. Genau. Und in YouTube auch so vermerkt, dass man sie nur mit 18 sehen ja. kann. Oder wenn man einen, den Account als 18 gehackt oder äh, erstellt hat. Und, ich bin ja Aber dann ich können wir den da den auch sein. nichts äh, tun. Ja. Ja. Ähm, was gibt noch zu sagen? Ja, wenn dich dies hier absolut nicht interessiert, diese Playlist mit den äh, Lesungen von Geschichten und Gedichten, ja. dann ignoriere sie ich, einfach. Tu dir keinen Zwang an. Es ist völlig in Ordnung. Auf zur nächsten Job, das was für dich ist. Genau, dann geh einfach zu Koch, so wie es schmeckt und genau <lacht> Arbeit. Genau, hol dir ordentlich Hunger und dann ab in die Küche mit dir. Dann drehst du noch mal diese Playlist auf und dann wirst du merken, das ist gar nicht so schlecht. Nein, Scherz, Entschuldigung. Ja, nach genügend ähm, wunderbarem äh, Tomatensaft ist alles gut. Das ist richtig. Tomatensaft ist echt die Lösung für viele Dinge. Ja, das lernt ihr bei uns hier zum Beispiel auch. Und natürlich würde es uns auch sehr freuen, wenn du uns ein Abo dalässt. Oder eine schöne Rezension. Ja, ein ja, oder ein, genau, ein Like oder Daumen hoch. Genau, oder Blumen, wie das auch immer man geben kann zwischendurch. Oder, ja. ja Wenn ihr Nachrichten schreiben wollt, gerne per Mail oder auf den Social Medias. Gerne. Wir freuen uns drüber. Wir antworten auch auf alles, was wir bekommen. Genau. Ja. In diesem Sinne, möge die Kartoffel wachsen und tschüss. Mama.